Gottes Gott, kommen Sie rein. Ich habe das Teegeschäft von Teekspendner hier in Heilbronn. Mein Name ist Karl Josef Jochem. Hier ist aber gut. Ja, das sagen viele, die hier reinkommen. Möchten Sie mal was schnuppern? Unseren beliebtesten aromatisierten Grüntee? Ja, gerne. Marani, Sonnenblumen, Kornblumen und Rosenblüten Grüntee drin. Das, was Sie hier riechen, ist aber eine Mischung aus verschiedenen Tees. Über 300 verschiedene Sorten haben wir hier und das sind Schwarztees, Grüntees, aromatisierte Tees, Räubuschtees aus Südafrika, Früchtetees, die unterschiedlich aromatisiert sind, Kräutertees in bioqualität und ohne Aromastoffe und das Ganze als loser Tee oder dann auch einmal im Teebeutel, wenn es schnell gehen muss. Hier können Sie einen Tee probieren. In welchen gibt es heute? Heute habe ich den südkoreanischen Senja. Der wird mit 80 Grad heißem Wasser aufgegossen, zieht zwei Minuten. Ich habe 12 Gramm oder 6 von diesem Löffel von dem Telamas verwendet für den Tee. Südkoreanischer Senja ist schon gedämpfter Tee. Der wird eigentlich geerntet, gedämpft, getrocknet, fertig.